Ähm, ja, ich bin Tracy, wer mich noch nicht kennt. Ähm, und ich, ich wollte jetzt die nächsten 15 Minuten über Daten sprechen, beziehungsweise über offene Daten. Ähm, wir haben ja gestern schon so ein bisschen über offene Daten gesprochen, auch bei der Hackerethik ethik Da gibt es halt persönliche Daten, aber es gibt halt auch Daten von ähm, Verwaltungen, von Städten, von Ländern, von Institutionen wie zum Beispiel der Deutschen Bahn AG. Und das nennt man so im Groben offene Daten, wenn die die der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Das heißt nicht, dass man nicht erwähnen sollte, wo man die her hat. Meistens steht dann doch mit dabei, dass die Daten zwar offen sind, aber die möchten halt trotzdem gerne Namensnennung mit dabei haben. Das nur so vorweg, wenn man mit offenen Daten arbeitet. Und Open Data ist so im Prinzip, das ist eine gute Idee, es scheitert nur manchmal halt an der Realität. Die Verwaltungen und Städte, die erheben ja ganz viele Daten einfach, weil sie das für ihre tägliche Arbeit alles brauchen. Aber wenn sie die dann nach draußen geben, achten die manchmal nicht so darauf, sind die Daten jetzt gut dokumentiert, versteht das jeder da draußen, wie ist eigentlich meine Datenqualität. Deswegen stolpert man da manchmal über sehr absurde Sachen, die sich so dann in diesen Daten verstecken. Ähm, als äh, kleinen Hinweis noch, wer dann noch mehr zu den offenen Daten in äh, Städten oder allgemein äh, in der Verwaltung kennenlernen möchte, da gibt es vielleicht 15.15 Uhr noch einen Lightning-Talk ähm, mit Stadtnatur als Datensatz äh, von Sabine. Genau. Und es gibt ähm, schöner, also ich, das bin ich total froh, dass tatsächlich... Ähm, sich eine Gruppe gefunden hast, die sich mit dem Baumkataster äh, von der Stadt Halle beschäftigt. Ähm, und zwar, genau, mit, mit dem Datensatz aus Halle. Ähm, das, den habe ich nämlich letzte Woche auch schon zur Vorbereitung als, ähm, für diesen Lightning Talk halt verwendet und habe da nämlich so ein paar Sachen entdeckt, die ich jetzt einfach gern mal mit dem Programm Open Reefine mit euch durchgehen wollen würde. Und zwar OpenWeFine ist ziemlich gut. Das ist mal entstanden von Google. Ha, wer sonst hat sich ähm, ein Tool ausgedacht, mit dem sie ähm, chaotische Daten besser bearbeiten können. Und haben das dann auch als Open Source äh, freigegeben. Ähnlich wie sie es wahrscheinlich auch bei Flutter gemacht haben. Und zu OpenWeFine gibt es jetzt auch eine große Community, ähm, entwickeln das weiter und ähm, bauen tolle Sachen einfach noch dazu. Genau. Und damit kann man tolle Sachen machen. Das wollte ich euch gerne mit zeigen. Also wenn man so mit offenen Daten umgeht, dann stößt man auf so Stadt, Stadtseiten, die stehen, sehen dann mehr oder weniger übersichtlich aus. Das ist zum Beispiel aus Halle der Datensatz zum Baumkataster. Da sind so grobe Angaben, welche Spalten man erwartet, wie die so aufgebaut sind. Wenn man Glück hat, gibt es das noch mehr in verschiedenen anderen Formaten und vielleicht auch schon so eine Vorschau. Ähm, hier äh, gibt es CSV, ähm, das ist ja ein relativ einfaches Datenformat, also in Daten in Tabellen äh, aufbereitet. Ähm, die habe ich auch schon runtergeladen und so sieht OpenRefine aus. Eine äh, Oberfläche, man lädt sich einfach das Programm runter und es startet im Webbrowser. Man kann, äh, braucht nichts weiter dafür, man muss es auch nicht installieren. Und jetzt ähm, lade ich diese CSV-Daten. Da rein, klicke auf Next und bekomme schon eine Vorschau äh, dieser Daten angezeigt und jetzt sehe ich hier schon, öh, das sieht aber komisch aus, ähm, das sind ja dann Hinweise auf Encoding-Fehler. Und da bietet aber OpenWeefine gleich eine Unterstützung dazu an und äh, sagt, okay, sage mir in welchem Format das codiert ist. Jetzt weiß ich ja das schon, das ist das Erste, es updated es und ähm, jetzt sieht es wieder hübsch aus. Den Rest muss ich jetzt gar nicht anpassen. Ich könnte noch einen Projektnamen vergeben, aber das ist jetzt alles ein bisschen nice to have und kann mir ein Datenprojekt erzeugen. Und dann sieht es so ein bisschen aus wie, naja, Excel vielleicht, also ein Tabellenkalkulationsprogramm. OpenRefine kann noch viel mehr Daten verarbeiten, also XML, JSON, RDF, ganz krude Formaten, aber am besten funktioniert es tatsächlich mit äh, tabellarischen Daten. Ich habe ja gesagt, es ist für die Übersicht, halt für die Daten ganz gut, weil es für jede Spalte kann man sich ganz schnell Facetten erzeugen. Zum Beispiel hier eine Textfacette über die Standortangaben und schon sehe ich, wie oft es Bäume in Grünanlagen gibt, wie oft es Bäume in Straßen gibt. Aber leider sehe ich dann halt auch so Angaben wie keine Angaben oder sonstiges oder es ist einfach leer. Und schon weiß ich, okay, die Daten sind vielleicht ein bisschen, ja, muss ich vielleicht nochmal ran und die bearbeiten. Dann haben wir ja sowas wie das Pflanzjahr. Jetzt das sieht man hier in der Übersicht natürlich 0, das ist eigentlich nicht so schön. Aber hier unten gibt es auch noch sowas wie 2008. Und jetzt ist es gerade noch so als String codiert, aber das kann ich mit wenigen Klicks schon einstellen, dass es es als Datum interpretieren soll. Und dann kann ich mir als Facettenwert gleich eine Timeline sogar anzeigen lassen. Und so sehe ich, ah, okay, die meisten Bäume wurden anscheinend so im Zeitraum von 1990 bis 2018 ähm, gepflanzt. Und auf die Werte kann ich mir das jetzt filtern. Also es sind 9890 ähm, Datensätze, also Bäume, die, in, die in diesem Zeitraum gepflanzt worden sind. Diese Filter kann ich jederzeit wieder rausnehmen oder auch wieder reintun. Ist völlig egal. Kann da ein bisschen mit rumspielen und sich eben halt so einen Überblick über die Daten verschaffen. Genau, was haben wir denn noch so? Wir haben hier so Straßennamen. Straßennamen sind auch immer sehr spannend bei solchen Datensätzen, weil da eigentlich immer Datenfehler drin sind, beziehungsweise schon mal unerwartete Daten, wie zum Beispiel 101, 103, 341. Und da hat mich aber vorhin schon jemand darauf aufmerksam gemacht, Mensch, das könnten ja so Bundesstraßen oder sowas sein. Das könnte durchaus sein, aber es ist tatsächlich nicht in der Dokumentation irgendwo, steht nirgendwo, ob das tatsächlich so ist. Und ich habe tatsächlich in einer Straße, ich glaube unter H irgendwo, gibt es halt einen Schreibfehler. Vielleicht finde ich den sofort. Ah genau, in der H neuer Straße. Die ist hier irgendwie... Dreimal Neuer Straße, mal mit S klein geschrieben, dann fehlt irgendwie das A. Und das Coole an Open fein ist, dass ich das hier direkt editieren kann und ihm sagen kann: Okay, es ist, heißt halt so. Und schon mercht er mir diese beiden ähm, Werte zusammen. Dann können wir gleich noch die Daten korrigieren. Und zack, habe ich schon die Daten bereinigt. Ja, Datenbereinigung. Also man kann viel mit ähm, OpenRefine machen. Man kann die Daten transformieren, wenn man zum Beispiel viele unterschiedliche Namensschreibweisen hat, zum Beispiel Vorname Nachname oder manchmal steht dann Nachname Vorname oder mal der Vorname abgekürzt. Diese Sachen sa lassen sich Clustern in OpenRefine und alles zusammen bearbeiten. Ich möchte aber eigentlich gerne ähm, noch ein anderes cooles Feature von OpenRefine zeigen und zwar die Verbindung und die Anreicherung ähm, zu externen Datensätzen und zu externen Datenbanken. In diesem Fall gibt es nämlich eine Wikidata-Integration. Und ähm, so Bäume und so werden ja äh, mit, gerne mit ihren lateinischen Namen bezeichnet. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass in vielen Datenbanken einfach nur der lateinische Name steht. Deswegen würde ich mich jetzt auf den lateinischen Namen konzentrieren. Ich würde es aber gerne einschränken, damit wir jetzt nicht diese 35.000 ähm, Datensätze äh, jetzt bearbeiten. Deswegen mache ich mir noch eine kurze Facette und sage, äh, ich nehme mal nur den Amor Korkbaum und den Babylonische Trauerweide. Ach nee, das ist noch Include machen und die balsam -Pappe, Ich hoffe, die funktionieren jetzt. <lacht> und dann gibt es auch in OpenMeFine schon die schöne Funktion, es nennt sich Reconciliation. Ähm, damit kann ich die Wikidata mit diesen Werten abfragen und er gibt mir das wikidata interne zurück. Er macht jetzt schon im Hintergrund schon eine Vorabfrage und schlägt mir jetzt schon gleich vor. Es dauert leider hier ein bisschen mehr was für ein Datentyp es in Wikidata denn sein könnte. In, der, in dem Fall ist es eine, Taxon, also eine Taxonomie. Ich habe das alles schon vorher recherchiert, deswegen sage ich, ist es okay. Wenn ich aber wüsste, okay, es handelt sich dabei um wissenschaftliche Artikel in dieser Spalte, dann könnte ich das hier umstellen. Ich weiß aber, dass das schon die richtige Kategorie in Wikidata ist, deswegen können wir das jetzt so machen. Oben startet jetzt so ein kleines Fensterchen, was sich so dreht. Und jetzt fragt er gerade die Wikidata ab mit diesem String. Und ich hoffe, da gibt es ein paar Matches. Ich habe es mit den Bäumen tatsächlich jetzt noch gar nicht ausprobiert. Jetzt muss ich es noch verarbeiten. Working. Ah, okay. Und wenn er sich nicht so ganz sicher ist, welcher Treffer denn in Wikidata denn nun richtig ist, schlägt er mir mehrere vor und ich kann dann händisch sagen, okay, das ist der Baum, den ich meinte. Zum Beispiel in diesem Fall ist das der Populus Balsamifera. Und dann sage ich, er soll mir alle ähnlichen Zellen halt auch darauf matchen. Ich kriege hier schon so eine Vorschau mit Bild sogar und sage, okay, das ist der. Bei den anderen hat er es automatisch gemacht, weil es anscheinend keinen anderen Kandidaten gab. Und hier könnte ich jetzt mir auch diese Vorschau schon anzeigen lassen, aber ich kann auch direkt zu Wikidata in dem Fall springen. Und im Hintergrund hat er schon diese Verknüpfung gemacht und durch die Integration mit Wikidata kann man sich auch alle Informationen ganz easy in OpenRefine aus Wikidata ziehen und neue Spalten daraus generieren lassen. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Bild von diesem Baum haben möchte aus Wikidata, ähm, sage ich, ich möchte die Property Image und dann bekomme ich schon den Wert des Bilds, also in dem Fall äh, der Name des Bildes. Ähm, ich wähle aber eigentlich immer nur ein, deswegen sage ich immer nur eins, ein Bild, weil es gibt manchmal mehr. Und äh, der Clou von ähm, Wikidata ist ja auch, er hat in ähm, Wikidata sind ganz viele Links zu anderen Datenbanken, die noch mehr Informationen enthalten. In dem Fall weiß ich, dass die Enzyklopädie Of Life mit enthalten ins Wikipedia äh, of Life ID, das ist einfach nur die Nummer der Datenbank und die hat noch mal viel mehr Daten, als in Wikidata enthalten ist und auch noch mal viel mehr Bilder zu diesen Pflanzen. Dann sage ich ja, das möchte ich beides in meiner Tabelle integriert haben. Auch da muss er erstmal Wikidata abfragen, das wiederholen. Und schon habe ich die ganzen Werte aus Wikidata in meiner lokalen Tabelle drin. Falls vorhanden. Bei manchen ist das natürlich nicht vorhanden. Das könnte ich natürlich ergänzen, wenn ich das möchte. In dem Fall habe ich jetzt nur den Namen der Bilddatei. Das hilft mir jetzt in dem Fall nicht so viel. Deswegen möchte ich da gerne einen Link draus machen. Und das liegt halt bei Wikimedia Commons. Und dann sage ich, wie diese URL beschaffen sein muss. In dem Fall ähm, Wikicomments, Wikimedia.org, Wikifile, Doppelpunkt und dahinter muss der Wert der Spaltes stehen. In dem Fall steht Value immer für den Wert, den aktuellen Wert in meiner Spalte. Und auch hier unten sehe ich schon die Vorschau für die ersten zehn Zeilen, für die ersten zehn Zeilen ähm, meiner Daten. Und wenn ich auch hier sage, okay, dann macht ihr das für alle gleich mit und ich kann hier direkt auf die Bilder Drauf zugreifen. Ich kann natürlich noch einen anderen Link generieren, der direkt auf das Bild zeigt. Und mit der Encyclopedia of Live-ID wollte ich euch gerne noch, auch noch was demonstrieren. Nicht nur, dass diese wikidata integration drin ist, nein, man kann eigentlich jede beliebige API oder auch jede Webseite abfragen mit den Informationen, die man hier drin hat, indem man eben nämlich die... Ähm, auch wieder das zusammenbaut, wie muss die URL aussehen, wo steht der Wert, den ich gerade in der Spalte habe und äh, dann baut er für jede Zelle die entsprechenden, den entsprechenden API-Request zusammen. Genau, das mache ich jetzt nochmal kurz, das müsste vielleicht noch in die Zeit passen. Und in dem Fall ist es ja eine API, die JSON zurückgibt. Also erholt mir jetzt das JSON-Ergebnis für diese API-Abfrage in meine lokale Datenbank, was ich dann wiederum auch in OpenRefine parsen kann und mir die Daten aus diesem, aus aus diesem JSON-Ergebnis auch wieder in meine eigenen Daten überführen kann. Genau, hier sieht man schon, neue Spalte erzeugt mit JSON-Daten. Und ich glaube, das äh, ist noch ein bisschen Zeit. Ich habe auch hier nochmal wieder was vorbereitet. Das war natürlich ein bisschen schnell alles, aber ich wollte euch halt zeigen, was alles so geht. Hier parse ich das JSON. In dem Fall habe ich vielleicht auch einen Fehler gemacht. Duh, duh, duh. Ähm. Oder vielleicht gibt es das gar nicht. Ich weiß nicht. Ähm, ja, es geht aber eigentlich. <lacht> Aber meine Zeit ist jetzt, glaube ich, schon um. Ähm, vielleicht ein ganz kurzer Einblick, einfach nur in OpenWeFine, das ein sehr mächtiges Tool ist, mit dem man schon über Oberfläche, ohne dass man unbedingt programmieren muss in vielen Stellen, ähm, schon viel mit Daten äh, machen kann. Insbesondere, wenn sie etwas chaotisch sind oder man externe Daten noch integrieren möchte. Vielen Dank. <lacht> gibt es irgendwelche Flaschenhälse oder ähnliches? Aber es läuft ja Java. Also gibt es da irgendwo, weißt du, sagst man müsste es dann auf den Rechner auslagern, wenn du recht intensives so? Auf jeden Fall. Es ähm, ist abhängig vom Arbeitsspeicher, wie viele Datensätze er verarbeiten kann. Und ähm, ich würde mal sagen ab 500.000 wird es schon eng. Also es ist so für kleine bis mittelgroße Datensätze äh, gut geeignet. Alles, was drüber geht, muss man schon dann auf einen großen Rechner machen oder eben halt doch vielleicht programmieren. Das kann man das auch automatisieren, dass wenn du sagst, okay, du machst die Schritte immer wieder, ja. äh, erzeugen wir mal eine Situation, wie genau das, was ich jetzt modell getan habe, später mal auf weitere Datensätze anwendet. Sehr gut. Ähm, Im Hintergrund lockt OpenRefine alles mit. Hier auf der Seite sieht man jetzt, ich, jede, jeden Schritt, den ich getan habe, wird mitgelockt. und das kann ich mir extrahieren, da kommt auch ein JSON bei raus und das kann ich mir abspeichern als externe Datei und kann, wenn so eine Datei wiederkommt, kommt ja manchmal bei der Arbeit so vor, kann ich das einfach wieder anwenden und dann macht er automatisch wieder alle Schritte und kann man auch automatisieren auf der Kommandozeile. Ja. Kann man beides machen, ähm, bietet OpenRefine ähm, alles an, wenn man es startet, es äh, also erwartet erstmal eine Datei auf dem Rechner, weil das so der Standard ist, aber man kann auch über eine Webadresse sich direkt die Daten holen oder sogar per Zwischenweiger. Dann der Nächste. <lacht> Vielen Dank.